Im ersten Schritt können wir jetzt die gesammelten Geräte sortieren, nach Defekt und geht noch. Mit Kabeln kann man richtig coole Upcycling-Projekte machen. Dieses Smartphone bekommt noch aktuelle Software-Updates und hat nur ein defektes Display. Das bringen wir zur Reparatur. Dieser Lüfter hier ist auch immer sehr geil für Upcycling-Projekte. Dieses Handy bekommt keine aktuellen Software-Updates mehr und hat zusätzlich ein defektes Display. Wir haben uns deshalb ein kostenloses Retouren-Label ausgedruckt und werden es an die Handyaktion schicken. Jetzt haben wir auch noch zwei funktionierende Geräte. Einen Polaroid-Drucker, ich würde sagen, den bringen wir in die Ping-Station. Ein Laptop, der unbedingt ein neues Betriebssystem braucht, zum Beispiel ein Ubuntu. Und dann werde ich mir jemanden suchen, dem ich den Laptop schenke. Und, Und jetzt du!